Das Jahr 2023 bedeutet Durchbruchstechnologien und ein Wachstum für Ultima. Am 27. Mai 2023 findet in Berlin ein großes Event statt, das von der Community schon jetzt mit Ungeduld erwartet wird. Ultima Momentum Convention Europe. Ein solches Ereignis darf man sich nicht entgehen lassen. Auf dem Programm. Präsentation der neuesten Durchbruchstechnologien. Ein Meer von positiven Emotionen und Energie für ein ganzes Jahr. Treffen mit führenden Vertretern der Branche aus der ganzen Welt. Starkes Networking und überwältigende Nachrichten. Übergabe der neuen Ultima Debit Cards, Preisverleihung durch Alex Reinhardt persönlich und eine hinreißende Afterparty mit Live-Musik von talentvollen Künstlern. Die Anmeldung läuft schon, beeilt euch, die Zahl der Plätze ist begrenzt.